Herzensgebet einer geistig höheren Art. Das Lichtwort der universellen Liebe aus meinem größten Schöpfungsherzen der himmlischen Urzentralsonne empfängst du wieder nach einer Aufnahmeunterbrechung. Diese Zeit hast du dafür genutzt, um notwendige Erledigungen im Wohnungs- und Computerbereich durchzuführen. Nun bist du wieder in einer höheren Schwingung und kannst heute eine neue Botschaft von mir empfangen. Ich der universelle Liebegeist im Ich Bin, offenbare mich heute darüber, wie die gutherzigen Menschen mit mir über das richtige Herzensgebet innerlich kommunizieren können. Eine höhere und erweiterte Vorgehensweise im Herzensgebet kann ich nun den geistig aufgeschlossenen Menschen über den Künder anbieten, die herzlich dazu bereit sind, ihre unsanften und unguten Wesenszüge zu veredeln, um ins himmlische Sein zurückkehren zu können. Für viele von ihnen ist die Zeit nun reif, eine geistig höhere Gebetsart zu praktizieren, weil sie für weitere neue Weisheiten aus dem himmlischen Sein aufgeschlossen sind. Leider ist es in dieser Welt Tradition, dass die meisten gläubigen Menschen die Gebetsart anderer Gläubiger, zum Beispiel von ihren Eltern oder Geistlichen, übernommen haben, die aber nicht wussten, dass sie im Grunde eine äußerliche, indirekte Gebetsart pflegen. Sie richteten ihre Gebetsgedanken entweder zum himmlischen Ur oder zu Christus oder zu bekannten und verehrten Propheten oder Heiligen. Auch wenn ihre Gebetsgedanken nach ihnen gerichtet waren, kamen die meisten Gläubigen in ihrem Gebet, das entweder nur aus dem Verstand oder aus ihrem seelischen Herzen gesprochen wurde, nicht bei mir, dem Liebegeist, in der himmlischen Urzentralsonne an. Die meisten Gebetsgedanken der Gläubigen verbanden sich nur mit religiösen Energiefeldern in den atmosphärischen Schichten, die in Jahrtausenden durch die Gebete gläubiger Menschen verschiedener Religionen entstanden sind. Andere wiederum kommunizieren unwissend mit mir im Energiefeld des seelischen Bewusstseins, weil ich mich auch im Kern ihrer Seelenpartikel mit minimalen Schöpfungsdaten und Energien befinde. Deshalb sind sie mit mir nur indirekt verbunden bzw. ihre Gedankenströme erreichen nur ihre innere Seele, jedoch nicht mich im seelischen Lebenskern, über dem Kopf, oder in der himmlischen Urzentralsonne. Wahrlich, die Gebete herzensguter Menschen, die mich in ihrem Inneren ansprechen bzw. mit mir herzlich kommunizieren, kommen meistens nicht direkt bei mir an. Jedoch die heimkehrwilligen Wesen in Licht reichen höher schwingenden Fallbereichen praktizieren schon freudig die direkte innere Verbindung zu mir. Ihre Kommunikation mit mir geschieht in folgender Art und Weise – wenn Sie ein Herzensanliegen haben bzw. mit mir eine herzliche Verbindung aufnehmen wollen, dann richten Sie Ihre Gedanken geradlinig auf mich, den universellen Liebegeist in der himmlischen Urzentralsonne aus indem sie sich zuerst ganz auf ihren seelischen Lebenskern konzentrieren, worin meine göttliche Essenz aus dem himmlischen Eigenschaftsleben für sie erreichbar ist. Anschließend richten sie ihre Gedanken vom Lebenskern ausgehend über den kosmischen Verbindungskanal zu mir in die himmlische Urzentralsonne. Wenn sie mit ihren Gedanken dort bei mir ankommen, bringen sie mir in einer Fürbitte ihre herzlichen Empfindungen. Dies geschieht vor allem dann, wenn sie mich um Nachschubenergien für ihr Planetenleben oder eine weitere Vergeistigung bitten. Auf diese Weise kommen ihre Gedankenströme direkt bei mir in der Urzentralsonne an, und nach der Art ihrer Bitte erhalten sie von mir Nachschubenergien, die ich ihnen gerne zur Verfügung stelle, weil sie durch ihre ehrliche Wesensveredelung herzensoffen und geradlinig ins himmlische Sein zurückkehren möchten. Würden sie die Verbindung mit meinem Liebegeist nur indirekt in ihrem Lebenskern herstellen, dann würde die von mir zur Verfügung gestellte Liebekraft ihren Lebenskern kosmisch zeitlich erst viel später auf Umwegen erreichen bzw. ihnen zugutekommen, weil die Energien über Lichtkanäle erst einmal die Sonnenkerne himmlischer und außerhimmlischer Welten passieren müssen. Das würde bedeuten, dass die Energien erst viel später im Energie- und Datenspeicher ihres Wesens einfließen, es ist das Innere Selbst, das sich um ihren Lebenskern befindet, woraus sie Energien und Informationen für ihr Planetenleben abrufen können. Doch diese Energiezufuhr geschieht nur auf indirektem Wege, aber nicht direkt aus der Urzentralsonne, wie ihr gerade von mir erfahren habt. Wahrlich. In der himmlischen Urzentralsonne ist mein Liebegeist mit allen Schöpfungsspeicherungen und gigantischen Energien zugegen und daraus versorge ich energetisch und informativ alle Lebewesen der Gesamtschöpfung. Wenn sich die Wesen der höheren Fallwelten mit ihren Gedanken direkt mit meinem Liebegeist in der Urzentralsonne verbinden, dann verspüren Sie in Ihrem feinstofflichen Lichtkörper oder inkarniert in Ihrem menschenähnlichen feststofflichen oder teilmateriellen Körper sofort meine Liebeströme, die über Ihren seelischen Lebenskern einfließen. Auf diese Weise erhalten Sie direkt meine himmlischen Energien, die nicht aus Ihrem seelischen Energiespeichervorrat des Inneren Selbst stammen. Nun zu euch Menschen! Die ihr schon viel geistiges Wissen über meine himmlischen Botschaften aufgenommen habt und gerne das Herzensgebet einer geistig höheren Art praktizieren wollt. Wenn ihr euch mit mir in der himmlischen Urzentralsonne direkt verbinden wollt, dann stellt euch bitte zuerst gedanklich vor, dass sich über eurem Haupt, Kopf, der Lebenskern eurer inneren feinstofflichen Seele befindet, aus dem sich weiße Lichtstrahlen verströmen, ähnlich einer kleinen Sonne, worin mein Liebegeist mit den zwei pulsierenden Urteilchen, Plus und Minus, Yin und Yang, zugegen ist. Dann stellt die gedankliche Verbindung von eurem seelischen Lebenskern zur größten Sonne der Gesamtschöpfung her, der himmlischen Urzentralsonne, worin ich ewiglich unpersönlich lebe. Im gleichen Augenblick erhaltet ihr die direkte Verbindung zu meinem himmlischen Liebegeist über feine kosmische Lichtkanäle, und dadurch fließen euch viel mehr Energien zu, als wenn ihr mich nur im Inneren bzw. eurem seelischen Lebenskern mit euren Herzensgedanken ansprecht. Auf diese Weise erhaltet ihr zunehmend von innen die spürbare Bestätigung, dass ihr direkt mit mir in der himmlischen Urzentralsonne verbunden seid. Wenn ihr dies regelmäßig praktiziert, dann freut sich eure innere Seele sehr darüber, weil ihre Lichtpartikel von einer größeren Energiemenge aufgeladen werden und sie folglich ihrem Menschen im nächtlichen Tiefschlaf auch mehr Energien für den nächsten Tag übertragen kann. Den inneren Menschen, die sich gerne aus ihrem Herzen mit mir, dem universellen Liebegeist, verbinden – auch wenn ihr mich nicht schauen und hören könnt – biete ich diese Gebetsmöglichkeit an weil die Aufladung der menschlichen Zellen mit Energien von außen, zum Beispiel über die Nahrung und Elemente, rasant abnimmt. Der energetische Abfall im Tagesgeschehen fällt nicht nur den älteren Menschen auf, bei denen sich die Zellteilung und energetische Aufladung der Zellen mit zunehmendem Alter genetisch bedingt verlangsamt, sondern auch immer mehr jüngeren Menschen. Sie werden tagsüber plötzlich von großer Müdigkeit befallen oder klagen über verschiedene körperliche Beschwerden, obwohl sich bei ihnen die Zellteilung noch viel schneller vollzieht und sich ihre Zellen durch genetische Nachschubkräfte im Schlaf rasch wieder aufladen können. Wahrlich, die menschlichen Zellenergien nehmen deshalb ständig ab, weil sich euer Sonnensystem in einer sehr kritischen Phase befindet. In eurer Sonne nimmt die Energiekapazität rasant ab, deshalb kann sie das Leben in eurem Sonnensystem, vor allem auf der Erde, nicht mehr mit einer ausreichenden Energiemenge versorgen, entgegen den Programmierungen der früheren Erschaffer des irdischen Lebens und der umlaufenden Planeten. Der Grund dafür ist, dass der Sonnenlebenskern mit seinen um ihn herum befindlichen feststofflichen Teilchen in ein bedrohliches Lebensstadium gekommen ist. Dieser Zustand ist darauf zurückzuführen, dass seine Teilchen altersbedingt die beständige, regelmäßige Energieaufladung, wie dies über Jahrmilliarden auch in gewohnter Weise geschah, nicht mehr durchführen können und deshalb ihre Energieabgabe schon sehr eingeschränkt ist. Wahrlich, alle materiellen Teilchen bzw. Substanzen im kosmisch-feststofflichen Lebensbereich haben nur eine begrenzte Lebensdauer. So wie eure Körperzellen auch. Trotz des Wissens, dass die Teilchen des materiellen Kosmos nur eine begrenzte Lebensdauer haben, schufen sie unzählige materielle Sonnensysteme, wie auch euer Sonnensystem. Doch nun ist der kosmische Zeitpunkt erreicht, an dem in eurer Sonne ständig eine Energieverringerung stattfindet. Das ist sehr tragisch für den Planeten Erde und euer Leben, weil jedes Teilchen nun mit weniger Energien aus der Sonne versorgt werden kann. Bei weiterer Energieabnahme der Sonnenteilchen wird dies eines Tages zum Energiekollaps der Sonne und vor allem der Erde führen. Die schlimmen Folgen davon sind, dass alle materiellen Lebensformen auf der Erde von einem Moment zum anderen ihr Leben für immer aushauchen werden doch mein Liebegeist versucht mit den himmlischen und außerirdischen Wesen alles dafür zu tun, dass die Sonnenteilchen bis zum Endzeitpunkt des irdischen Lebens auf Umwegen neuer Energien aus der himmlischen Urzentralsonne aufnehmen können, doch das reicht nicht aus, um das ganze Sonnensystem, das nach festgelegten Programmen der früheren Erschaffer, himmlisch abtrünnige, tiefgefallene Wesen, funktioniert, energetisch gut zu versorgen. Deshalb bitte ich euch innere Menschen, nun direkt im Herzensgebet zu mir zu kommen, damit ich euch mit etwas mehr Lebensenergien versorgen kann und ihr euch am Tage besser fühlt, um eure Aufgaben und Pflichten, die euch das menschliche Leben abverlangt, einigermaßen gut erledigen zu können. Ich biete euch auch deshalb die direkte Verbindung zu mir an, weil ihr geistig gut orientiert seid und diese Gebetsmöglichkeit erfolgreich praktizieren könnt. Doch religiös gebundene Menschen mit weltlicher Ausrichtung kann ich die höhere Gebetsart nicht anbieten, weil sie noch eine Gottperson anbieten, die ihnen Geistliche aus Unwissenheit vorgegeben haben. Die meisten von ihnen sind nicht imstande meine Schilderung zu verstehen oder werden diese gleich aus religiösem Fanatismus als Unwahrheit oder Gotteslästerung verwerfen. Nur die inneren Menschen mit größerem geistigen Wissen und Erfahrungen auf ihrem himmlischen Rückweg sind imstande, mein himmlisches Lichtwort zu verstehen und die höhere Gebetsart umzusetzen. Wer von euch die direkte innere Verbindung zu mir, dem universellen Liebegeist, in der himmlischen Urzentralsonne wählt, dem wird nach mehreren Übungsversuchen mit der neuen Herzensgebetsart einmal den Unterschied zu seiner früheren Gebetsart verspüren. Diese Menschen werden sich einmal darüber freuen, dass sie eine neue Gebetsmöglichkeit gefunden haben, die ihnen zu mehr Lebensenergien verhilft. Doch ich bitte euch, bei den ersten Versuchen mit der neuen Gebetsart geduldig zu sein, denn es wird manchem von euch nicht auf Anhieb gelingen, weil sich euer seelisch-menschliches Bewusstsein erst langsam darauf umstellen und daran gewöhnen muss. Ihr werdet merken, wenn ihr noch viele Gedanken an Tagesereignisse habt und über diese nachdenkt, dann könnt ihr euch nicht gut konzentrieren, um euch mit mir direkt zu verbinden. Erst wenn ihr mehr zur Ruhe gekommen seid und eure Gedanken weniger werden und ihr die innere und äußere Stille um euch habt, erst dann wird es euch möglich, die höhere Gebetsart gut zu praktizieren bzw. euch direkt mit mir in der Urzentralsonne zu verbinden. Dafür empfehle ich euch folgendes, wenn ihr in eurem Gebet oder Anliegen zu mir kommen möchtet. Dann stellt euch bitte mich in der himmlischen Urzentralsonne mit einem lieblichen Gesicht und mildherzigen Lächeln vor. Mit diesem schönen Vorstellungsbild von mir wächst in euch die freudige Bereitschaft immer wieder herzlich mit mir zu kommunizieren, auch wenn ihr mich noch nicht hören und schauen könnt. Durch diese Gebetsart steht der Künder seit mehreren Jahren in herzlicher Verbindung mit mir und kann aus seiner erfreulichen Erfahrung anderen nur anraten es ihm gleich zu tun. Mein Liebegeist bietet euch eine geistig höhere Gebetsart an, damit ihr mehr Lebensenergien erhaltet, die ihr notwendig gebrauchen könnt, weil ihr in einer sehr hektischen und lauten irdischen Zeit lebt, in der die Menschen zunehmend nach außen gekehrt leben und deswegen energieloser werden. Durch ihre zunehmende Energielosigkeit und körperlichen Beschwerden haben sie keine andere Wahl als sich entsprechend ihres Bewusstseins ihre Körperzellen auf die eine oder andere Art aufzuladen. Werden die Menschen immer energieloser, dann vegetieren sie tagsüber im untersten Energiebereich, wodurch ihre Schaffenskraft und Lebensfreude immer mehr abnimmt und auch ihr geistiges Interesse schwindet. Doch es wäre so wichtig für gläubige, herzensgute Menschen dass sie sich für neue geistige Weisheiten aus meiner himmlischen Lebensquelle aufschließen, da sie nur dadurch von innen erfühlen, weshalb sie sich auf Erden befinden bzw. welchen wertvollen Sinn ihr Leben haben könnte. Darüber hinaus könnten sie erfahren, wenn sie geistig erwachen wie man ein höheres Bewusstsein erlangt oder wohin ihre seelische Reise dann nach ihrem physischen Tod in den jenseitigen feinstofflichen Bereichen geht. Doch wer über keine ausreichenden seelisch-menschlichen Energien mehr verfügt, dem fällt es sehr schwer, sich für geistig-göttliche Weisheiten zu interessieren. Ihr Menschen habt jedoch noch eine gute Möglichkeit zu mehr Lebensenergien zu kommen, ich meine aber nicht ein größeres Essvolumen oder mehr Schlaf, sondern durch ein bewusstes Leben. Das heißt, wenn ihr geistig weitergereift seid und tagsüber eure Gedanken besser einordnet, indem ihr äußere und innere Probleme oder unwesentliche Tagesereignisse nicht zu sehr in euch hineinlasst bzw. diese nach einem kurzen Überdenken oder Analysieren unter eure Kontrolle bringt, wird es euch immer besser gelingen, mehr in die innere Stille zu kommen. Die innere Stille führt euch immer mehr in ein bewussteres Leben, wodurch ihr euch geistig viel schneller entwickelt weil ihr durch eure bewusste sinnliche Wahrnehmung alle Geschehnisse um euch geistig weitsichtiger aufnimmt und dadurch euer Denken von einer höheren, edleren Art sein wird. Auf diese Weise seid ihr mehr mit eurer inneren Seele über die Gefühls- und Empfindungsebene verbunden und sie kann euch tagsüber mehr Energien übertragen, wovon ihr einen großen Nutzen habt. Wahrlich, wer bewusst lebt? Der spürt immer mehr die innere Verbindung zu seiner höher schwingenden Seele und das bedeutet, dass sie ihm die Impulse weitergibt, die ihr nachts von mir, dem universellen Liebegeist, über himmlische Lichtboten in der Tagesvorschau gezeigt wurden. Es sind oft mehrere Ereignisse, die auf den Menschen am Tag zukommen können, je nachdem, für welche Tätigkeiten, Wege oder Begegnungen er sich tagsüber entscheidet. Doch eine geistig weit gereifte Seele versucht tagsüber ihren Menschen durch Impulse oder Bilder darauf hinzuweisen, wo sie sich gerne länger aufhalten möchte. Das kann die Natur sein oder ein ruhiger Platz im Wohnbereich, an dem ihr Mensch mehr in der Stille sehr nahe sein kann. Durch die äußere Stille kann sich die Seele mit ihrer energetischen Aura über ihren positiv eingestellten Menschen stülpen und seinen Zellen dazu verhelfen sich in kurzer Zeit mit ihren Energien aufzuladen. Das bewusste Leben eines herzensguten, geistig orientierten Menschen ist das A und O in dieser Welt der niedrigen, gegensätzlichen Schwingungen und Energieknappheit. Zu diesem bewussten Leben lade ich euch herzlich ein, damit ihr am Tage nicht rasch energetisch abfallt und ermüdet, weil die Tagesenergien in euren Zellenstaat frühzeitig verbraucht sind. Ihr inneren Menschen Mein Liebegeist bittet euch deshalb mehr auf eure Lebensenergien zu achten, da ihr stets weniger Energien über die Nahrung erhaltet, und weil die Natur sich selbst energetisch nur mit großer Mühe am Leben erhalten kann. Die Böden der Äcker, auf denen Getreide und Gemüse angebaut werden, enthalten nur noch wenige Energien, auch wenn die Landwirte glauben, die Böden mit chemischen Düngemitteln fruchtbarer machen zu können. Auch die meisten Böden in den Gärten kleiner und größerer Ortschaften enthalten kaum noch ausreichend Energien, um die Pflanzen gesund zu erhalten, weil die Teilchen der Böden nicht nur durch das Betreten und die Berührungen niedrig schwingender Menschen mit dunkler Aura energetisch abfallen, sondern vor allem durch starke negative Einwirkungen, ausgehend von hochfrequenten Apparaten, Sendemasten und vielem mehr die sich die Menschen im letzten Jahrhundert durch ihren technischen Fortschritt geschaffen haben. Wahrlich, die chemischen Erzeugnisse zur Bodenaufbereitung nutzen den Bodensubstanzen nur wenig, weil sie künstlich erzeugt wurden und deshalb wenige Energien enthalten. Die Aufladung der Böden, worauf Pflanzen, Sträucher und Bäume wachsen, kann nicht mehr ausreichend vom Lebenskern der Erde geschehen weil er selbst immer weniger Energien von der Sonne zur Aufladung erhält. Doch ein gut funktionierender energetischer Kreislauf zur Versorgung des irdischen Lebens wäre aber sehr wichtig für die höheren Lebewesen, vor allem für die Menschen. Wenn nun der energetische Versorgungskreislauf durch Energieknappheit nicht mehr gewährleistet ist, dann sind die Menschen bedroht, ihr Leben durch Krankheiten und Seuchen schnell zu verlieren, da ihren Zellen die Abwehrkräfte fehlen. Darum empfehle ich euch, die neue Gebetsart und auch ein bewussteres Leben über eure inneren Sinne vorzuziehen. Wer meine Empfehlungen nun ernst nimmt, der wird davon profitieren. Doch ihr habt immer die Freiheit, diese anzunehmen und zu beachten oder sie abzulehnen, da ihr völlig freie universelle Wesen seid, auch im irdisch-menschlichen Leben. Mein Liebegeist Geist warnt euch davor, euch zu viele Gedanken über die irdische Zukunft zu machen, denn es schadet euch nur, wenn ihr mit dem baldigen irdischen Ende rechnet. Ich spreche dies deshalb an, weil manche gläubige und geistig orientierte Menschen sich auf das irdische Ende vorbereiten und das Wichtigste dabei vergessen, nämlich ihre unschönen Wesenszüge zu veredeln, denn jetzt ist für euch jede irdische Minute kostbar. Nutzt bitte eure Zeit dazu, dann schwingt ihr viel höher, weil ihr nachts von eurer Seele mit mehr Energien versorgt werdet. Leuchtet euch das ein! Doch wer täglich öfters Angst erfüllt über seine irdische Zukunft nachdenkt, der kann nicht bewusst in der kosmischen Gegenwart leben, da er über ein irdisches Szenario nachgrübelt. Seine Fantasien steuern ihn immer weiter in diese Richtung und dann ist er enttäuscht wenn sich seine erdachte Zukunft nicht rechtzeitig erfüllt. Das kann dazu führen, dass er sich von mir abwendet und beginnt, weltbezogen in niedriger Schwingung zu leben. Solche Menschen interessieren sich dann nicht mehr für meine himmlischen Botschaften und auch nicht dafür, sich selbst kennenzulernen, um ihre unschönen Wesenszüge zu veredeln. Sie wollen nur eins, sich in ihrer Fantasiewelt vergessen die sie sich selbst erdacht oder von anderen übernommen haben. Ihr inneren Menschen Auch wenn ich euch bestimmte Informationen von der irdischen oder kosmischen Zukunft gebe, solltet ihr trotzdem nicht öfters an ein Szenario denken, denn solche Gedanken haben eine sehr niedrige Schwingung und ziehen euch energetisch herunter. Bitte lebt in der Gegenwart in positiver Ausrichtung, auch wenn manche Tage für euch unerfreulich enden oder kaum zu ertragen sind, weil ihr zunehmend unschöne Gegebenheiten aus dieser verworrenen Welt erfahrt, die euch im Herzen weh tun, so dass ihr am liebsten sofort aus dieser Welt flüchten würdet. Doch eine Flucht bzw. ein Ausscheiden aus dem irdischen Leben bringt euch dem himmlischen Leben nicht näher, weil nur eure Wesensveredelung zählt. Befasst euch darum bitte nicht viel mit der irdischen Zukunft oder was mit eurem Menschen oder eurer Seele bald geschehen könnte, sondern ergründet durch eure tägliche Selbstkontrolle, was euch noch von eurer himmlischen Lichtheimat fernhält. Es können bestimmte negative Wesenseigenschaften anderer sein, die euch in Gedanken sehr beschäftigen und euch immer wieder in Unruhe oder ärgerliche Stimmung bringen. Darin könnt ihr bestimmte Anhaltspunkte bzw. Entsprechungen auf eure derzeitigen Charakterschwächen finden – es sind Verfehlungen gegen bestimmte edle himmlische Wesenseigenschaften. Wer die Selbsterkenntnis vorzieht, anstatt sich über die irdische Zukunft besorgte Gedanken zu machen und immer wieder Szenarienberichte verschiedener Autoren liest, der ist ein kluger Mensch. Er lebt mit mir in seinem Inneren furchtlos in der Gegenwart auch wenn es immer finsterer in dieser Welt wird. Ihr Menschen, die ihr täglich auf mich ausgerichtet lebt, versucht euch in die Situation eurer Seele hineinzuempfinden. Sie ist furchtlos in das irdische Leben gegangen und hat sich in ein menschliches Kleid einverleibt, in der Hoffnung, dass ihr Leben gut verläuft und sie mit meiner und der Hilfe himmlischer Wesen die vielen Hürden und Stolpersteine des menschlich-irdischen Lebens gut überwindet. Sie glaubte zuversichtlich daran, dass es ihr eines Tages gelingt, für die Rückführung der gefallenen Wesen und letztlich die Zusammenführung der beiden ungleichen Schöpfungen einen kleinen Betrag leisten zu können, die nur durch die Schwingungserhebung der Fallwelten gelingen kann. Sie erfuhr von mir im Voraus, wenn sie sich im himmlischen Heilsplan inkarniert hat, dass durch vergeistigte Menschen und deren Seelen die Menschen und ihre Seelen aus dem Schöpfungsfall bei der Aura-Verbindung einen kleinen Hauch meiner Liebe-Energien übertragen erhalten, auch wenn dies für sie unbewusst geschieht. Ein Aura-Kontakt kann für manche Seele aus dem Fall einmal ein Meilenstein auf ihrem Rückweg ins Himmelreich sein weil sie durch den Kontakt mit geistigen Menschen höher schwingende Energien registriert hatte und in den jenseitigen Bereichen darüber wissen will, was die Erhellung ihrer Seelenpartikel bedeutete. Wenn sie für neue Informationen von mir über himmlische Wesen bereit ist, dann wird sie über diesen Vorgang aufgeklärt und kann sich dann entscheiden, wie sie weiterhin leben will, entweder im geistigen Stillstand oder alles dafür zu tun. Um die himmlische Rückkehr zu erlangen. Ich könnte euch durch den Künder noch vieles offenbaren, das für euch wissenswert wäre oder auch darüber berichten, in welcher kosmisch-irdischen Lebensphase ihr euch gerade befindet oder weitere Details über euer Sonnensystem schildern, damit ihr euch vom katastrophalen Ausmaß des Energiemangels darin ein umfangreiches Bild machen könnt, doch leider reicht die Aufnahmezeit des Künders dafür nicht aus. Er hat zusätzlich zur Botschaftsaufnahme meines Liebegeistes viele Aufgaben und Erledigungen zu verrichten, die ihn zeitlich sehr in Anspruch nehmen, weil er von mir weiß, dass es ungesetzmäßig wäre, sich von anderen Menschen bedienen zu lassen, wenn sich der Mensch noch selbst versorgen kann. Seine freie Lebensweise befürwortet mein Liebegeist weil ich nur freiheitliche Lebenseigenschaften für die Wesen verwalte bzw. diese in mir enthalten sind. Deshalb bitte ich alle Liebetröpfchenleser für den Künder Verständnis und Mitgefühl zu haben, wenn er nur noch in größeren Zeitabständen meine himmlischen Botschaften aufnimmt. Dann lebt ihr diese himmlischen Eigenschaften und die Geduld dazu. Bitte überdenkt meine Empfehlung, die neue Gebetsart zu üben, die euch zu mehr Lebensenergien verhelfen könnte. Wenn ihr diese Möglichkeit annehmt, dann bitte ich euch, die in euch vermehrt einfließenden Energien gut zu verwalten bzw. hauptsächlich für eure geistige Weiterentwicklung zu nutzen, denn nur mit dieser Ausrichtung werdet ihr von mir mit größeren Energiemengen aus der Urzentralsonne versorgt. Ich wünsche euch bei euren ersten Versuchen mit der neuen Gebetsart bzw. inneren Kommunikation mit mir ein gutes Gelingen und viel innere Freude. Wenn ihr dabei erfolgreich seid bzw. meine Liebeenergien in euch nun vermehrt einfließen und ihr meinen Liebegeist darin angenehm verspürt, dann freue ich mich mit euch.